Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schömer, Partner, Beziehungscoach und so weiter und so fort und mein Programm für uns auf liebeschiff.de und heute haben wir äh, mal so eine richtig schöne klassische bindungsängstliche Beziehung und wie man da vor die Hunde geht, wenn man einfach zu nett ist, zu wenig Grenzen setzt. Also es ist echt ein absoluter Klassiker, sollte ich euch unbedingt anhören ähm, bis zu Ende und ist eine relativ lange Meldung, ich glaube, ich würde das an einer oder anderen Stelle mal ein bisschen zusammenfassen. Hallo Christian, danke für deine Videos, ich habe deine Inhalte angefangen zu konsumieren, weil ich irgendwie immer in bindungsängstliche Menschen gerate. Ja, und dann ist für dich mein Liebeship modulprogramm genau das Richtige. Guckt nicht nur die Videos, macht kein cherry Cherrypicking, ähm, geht das Ganze wirklich mal kontrolliert an. Am äh, Anfang komme ich immer suggeriert, dass es nun endlich ein gesundes Gemeinsamsein ist. Und da kommt die Realität mit einem Schlag. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass eigentlich ich an allem schuld bin. Ja, das ist ganz typisch. Äh, wir haben uns vor einem halben Jahr, haben meine Ex-Freundin, also das ist äh, dann hier eine lesbische Beziehung, kennengelernt. Ähm, ja, du bist äh, Anfang 30, sie ist Anfang 20. Sie studiert noch, ich bin selbstständig. Erste selbstständige Beziehung. Ich war sehr vorsichtig am Anfang. Wir haben uns dreimal unter Zeit gelassen, bis wir die Beziehung als solche definiert haben. Sie hatte vorher eine zweieinhalbjährige Fernbeziehung nach Timbuktu, aber eine richtige, nahe Beziehung hatte sie vorher nicht. Ja, gut, äh, ist keine Wertung für diese Frau, aber das ist häufig, wenn man selber sichere Beziehungen sucht, natürlich nicht so ein gutes Setting. Jetzt ist sie natürlich auch relativ jung und ja, meine Güte. Äh, beim ersten Date sagte sie schon, dass diese andere Frau eigentlich ihre Traumfrau sei, ist nur wegen der Entfernung nicht geklappt hat. Ja, da geht das Gepiekste schon los, würde ich mal gleich sagen. Äh, Später sich stellt sich heraus, dass die Ex-Freundin heiraten wollte und sie dann, also sie heiraten wollte und sie hätten dann auch zusammen sein können, äh, aber mal, aber wegen, also auch wegen Visum, aber meine Ex wollte das dann nicht. Ja, es gibt immer Gründe, warum man immer alles nicht klappt. Äh, ich fragte mich am Ende, ob wenn das die Traumfrau schon nicht schafft. Ja, haben wir lange nicht mehr darüber gesprochen. Die berühmte Phantomex haben wir hier. Also die Ex, die so auf dem Podest gehoben wird. Und auch, äh, um dich so unbewusst äh, runterzusetzen, weil du bist ja nicht die Traumfrau. Das, das finde ich schon <lacht> ziemlich gemein. Aber nicht, dass sie das bewusst macht. Aber Das war wahrscheinlich die erste Red Flag, die ich schon mal sehen habe. Ach, ist doch keine Red Flag. Nein. <lacht> Äh, nun, die ersten Monate waren wunderschön. Ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Äh, wir haben uns der Liebe von respektvoll behandelt und hatten viel näher gemeinsame Zeit, was mir persönlich wichtig ist. Am Anfang war ich eher diejenige, die ein bisschen gebremst hatte, äh, weil ich danach schon, also davor schon eine ganz ätzende, toxische Beziehung hatte. Ja, umso wichtiger, dass du das richtig aufarbeitest, dein Beziehungsmuster, ne? Ähm, danach war ich in therapotischer Behandlung und hab, äh, ja, Traumatherapie gemacht, ja, boah, das muss ja auch echt schlimm gewesen sein. Äh, hat ihr das erzählt und ihr gesagt, was damals passiert und dass ich das, wenn auch nur, dass ich nur an einer ernsthaften Beziehung interessiert sei? Ja, wenn das was helfen würde, dass man das sagt, da, das wäre schön, aber, ähm, das kannst du jemandem nicht sagen. Du musst diese Menschen aussortieren oder eben nicht aussortieren. Äh, also mit der Frage kriegst du das nicht gelöst. Das kann ich, das, das wird, das wird nicht klappen, ne? muss sich auch jetzt die Zeit nehmen, sich kennenzulernen, aufeinander einzulassen. Vor allen Dingen müsstest du vielleicht auch gucken, ob du so ein passives Bindungsangstthema thema hast. Ne? Äh, Altersunterschied hatte ich am Anfang einen Blick. Ja, Gott, können wir mal drüber hinweggehen. Dann kamen die ersten Probleme. Wir wollten eine Reise antreten. Die hat bestimmt jetzt schon nicht geklappt, könnte ich mir wetten. Hatten schon alles geplant und uns gefreut. Sie hat es voller Freu, Freude ihrer WG mitgeteilt, um diese teilhaben zu lassen. Und ihr WG-Mitbewohner wollte ihr es ausregen wegen des <lacht> CO2-Ausstoßes des Flugzeugs. Ja, 2023 Probleme. Äh, sie hat es mir dann, kurz bevor ich los musste, im Bett morgens gesagt, dass sie nun daran zweifelt und diese Reise vielleicht nicht mehr machen möchte. Also bei allem Respekt für Klimaschutz äh, ist das einfach dieses typische Muster, dass Sachen, die so ein Commitment bedeuten, also eine Reise ist ja auch ein Commitment, äh, dass sie eben häufig nicht klappen. Es, wird, es gibt immer irgendeine da habe ich mir schon oft ein bisschen drüber lustig gemacht. Immer irgendeinen absurden Grund, ne? Der Goldfisch ist krank, äh, wellensittlich äh, hat sich den Fuß gebrochen und jetzt diesmal ist es der CO2-Ausstoß. <lacht> Alter, mein Job ist so crazy, ey. Ja, ähm. Ich sage nur mal wieder, wer will, äh, ich mal wieder, Prinz Harry verlässt das Land sagen wir mal, alles schlechtes Beispiel ist mir egal. Also verlässt das Land, äh, verlässt alles, verlässt seine Familie und äh, diese Frau will nicht mal mit dir fliegen wegen des CO2-Ausstoßes, ne? das ist… Meistens holt man sich das rein, wenn man es irgendwie kennt aus der Kindheit, so, ne? dieses äh, keine Zeit kriegen, abgelehnt werden, kann nicht beobachtet, nicht beachtet werden. So, sie betont immer wieder, dass sie nicht leicht beeinflussbar sei. Ja, äh, ach so, ja, dieses Sprichwort geht natürlich immer, ne? Wer will, überwindet jede Grenze. Wer nicht will, findet Gründe. Und das sind die, sie findet Gründe, ne? Danach gab es weitere Situationen, die mich richtig verwirrt und auch verletzten. Sie war zum Beispiel eine Woche bei ihren Eltern und wir hatten uns dann äh, offensichtlich eine Woche nicht gesehen, was kein Problem ist für mich. Ja, aber da geht's schon los, ne? Ich holte sie vom Bahnhof ab und als wir dann in meiner Wohnung waren, fragte ich sie, wann denn ihre Freundin morgen zu Besuch kommt. Ähm Meine Freundin hat sich leider nie wirklich viel aus Plänen gemacht und ich habe dann eben schon einen Tag vorher wissen wollen, wie ich denn meinen Tag einplanen wollte. <lacht> Was natürlich wieder zu viel verlangt. Bestimmt kommt dann gleich wieder, dass äh, ihr mehr Leichtigkeit haben sollt. Ja. Ähm So, äh... Als ich dann fragte, wie lange... Also ist natürlich völlig in Ordnung, was du das willst, ne? Das ist ja klar. Als ich dann fragt, wie lange ihr Besuch bleibt, ich meine, wir reden ja auch hier über lesbischen Kontext, äh, ist ja auch, wenn da plötzlich eine Freundin zu Besuch kommt und dann du aber nachtest, das ist ja auch schon, ist ja was anderes dann auch, ne? Just saying. Äh, teilt sie mit, dass dieser fünf Tage bei ihr nächtigt? Ja... Mhm. Wahrscheinlich im gleichen Bett, weiß ich nicht. Ich war so perplex, dass ich mir davon vorher nichts mithalte. Ja, und das sie dich auch nicht einbezieht, ne? Dass ich sie fragte, und wann wolltest du mir das sagen? Sie verstand das Problem überhaupt. Also, ich kenne das, also das kenne ich alles aus dem FF, wirklich, diese Bindungsängstliche Beziehungen, wo man immer nur sich fragt, was, was soll das jetzt? Und warum kann man sich jetzt wieder eine Woche nicht sehen? Und da findet man auch keinen, keinen Boden. Es ist einfach bodenlos und toxisch, das ist wirklich toxisch. Und das macht dann einfach kaputt, so auf die Dauer, ne? Aber, sie, also, sie hatte offensichtlich keine Bewusstheit, was sie da macht. Und ich weiß auch nicht, wüsste auch nicht, wie man sowas. Natürlich kannst du mit ihr reden, das wirst du ja auch machen, nur da müsstest du irgendwie die, die Nervensäge und alles. Also, meiner Ansicht nach ist das auf so einem Level, wie wir das hier haben, ist das nicht lösbar. Und natürlich gibt es, ähm, ich nenne die aber so plus zwei, minus zwei Beziehungen, also findet ihr in meinem Umsonst. Produkt auf der Webseite, diese Skala. Äh, klar, da hat der eine ein bisschen Bindungsangst, der eine ein bisschen Verlustangst. Das kann man mit Reden in den Griff kriegen, weil das dann auch die Bereitschaft da, die, die ist ja gar nicht da, ne? Sie verstand das Problem überhaupt nicht und ich versuchte jetzt zu jetzt äh, zu erklären, das müssen wir jetzt auch mal wieder übergehen. Sie fühlte sich dann angegriffen, na, da haben wir es ja und meinte, dass sie wohl nur ihre Freundin sehen dürfte, auch wenn wir uns fünf Jahre nicht gesehen haben. Natürlich. Ich versuchte dir dann zu erklären, dass es nicht darum ginge. Ja, das ist, aber das ist das, wenn du ein Goldfisch Schach beibringen willst. Das also ist auch kein, auch jetzt kein Angriff gegen deine Freundin. Das, sie versteht es einfach nicht. Da, da kannst du nichts machen, das ist meine Meinung, ne? Ich würde mich freuen, wenn sie die Zeit mit ihren Freunden verbringt und würde mir nur ein bisschen mehr Integration wünschen. Ja, besser kann man das meiner Ansicht nach nicht sagen. Aber es ist, ist ein Lost Case hier, glaube ich. Ich wurde schlechtweg einfach nicht mitgedacht. Im Nachhinein mache ich, mach ich mir natürlich Vorwürfe, dass ich das nicht sanfter formuliert habe. Du machst dir Vorwürfe, dass du das nicht sanfter formuliert hast, was komplett sanft formuliert ist, hier, während deine Freundin einfach die Sau auslässt. Sie macht, was sie fucking will. Die macht, was sie will. Also, diese Art von Mitgefühl solltest du dir geben und nicht deiner Freundin. Ne? Wie immer, sage ich auch hier wieder, müsste es viel härter sein mit dir. Ne? Viel härter. Ich dann sagen, ey, was soll der Scheiß, da habe ich keinen Bock drauf. Entweder wir sehen uns regelmäßig, aber wir lassen uns jetzt hier unser Spot. Wir beenden das hier sofort irgendwie. Ne? Dieses ähm, immer drum rumschleichen und walking on eggshells, das, ist der das bringt nichts. Also, du kannst noch so nett sein, wie du willst. Da wird sich nichts daran ändern. So, ähm, Ja, ich saß dann da mit Holte, weil sie sich einfach nicht bei mir meldete und mich hängen ließ. Als sie, ähm, Und das war dann auch in der Zeit, als eine WG-Party stattfand, wo du natürlich nicht teilnehmen darfst. Also ich bin sicher, war, wahrscheinlich sind es irgendwelche Kindheits-Issues bei dir. Aber diese Beziehung ist einfach. Das ist nichts, das ist Es ist einfach scheiß Bindungsängste Beziehung, wo du nur vor die Hunde gehst und deine Frau ist einfach äh, deine ja, deine Frau ist einfach fucking illoyal. sorry. Ist, was willst du damit, ne? Als sie, sie dann erreichte, meinte sie hätte einfach länger gebraucht und es nicht geschafft, mich anzurufen, weil ich so viel feiern muss. Also das kenne ich alles so einzeln, Ich musste so viel feiern. Ich konnte dich nicht anrufen. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, wenn ich so viel feiern muss, ne? Solche Situationen gab es häufiger und kratzen sehr in unserer Beziehung. Ich konnte es einfach nicht verstehen, warum sie mich nicht an ihren Plänen teilnehmen ließ. Ja. So, jetzt übergehe ich mal. Es kommt jetzt noch x weitere Situationen so in der Richtung. Es kam auch irgendwann raus, dass sie mit einem ihrer Mitbewohner häufig kuschelt. Oh. Wo sind um deine fucking Standards? Was, was denn noch? Was denn noch? Soll sie vor deinen Augen mit jemandem rumpimpern oder was? Was muss sie noch machen, dass du sagst, hier ist meine Grenze, ne? Ich meine, das ist aber halt immer das Problem, wenn man in der Kindheit, weiß ich, kenne ich jetzt seine Kindheit nicht, aber vermute ich mal, keine Grenzen gelernt hat und alles ertragen musste, dann wird man halt so oder auch manchmal hat man auch so ein bisschen Charakter in die Richtung. Aber du musst wirklich Grenzen lernen, ne? Äh, sie ist, by the way, nicht nur lesbisch, sondern ohne Label. Äh, hatte auch schon was mit Männern und keine Beziehung. Ja, das ist ja steht ja alles frei. Aber sie ist einfach fucking illoyal. Dann soll sie einfach sagen, hey, ich stehe auf offene Beziehung ohne irgendein, ohne irgendein Milligramm an Commitment. Äh, ne? Und dann kannst du auch machen, was du willst. Dann kannst du auch andere Frauen daten, aber du willst es ja nicht. Und dann ist es einfach die Falsche. Ne? Der Mitbewohner hat sich wohl einfach in ihr Bett gelegt und sie hat ihn gekrault. Alter. Wo sind deine fucking Standards? <lacht> oh, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, du weißt genau, was du was Besseres verdient hast, ne? Wirklich. Ähm, so als das rauskam, war ich alles andere als begeistert. Ja, das ist aber wirklich, wo ist deine Grenze, ne? Und äh, ich meine, sagen wir es mal positiv, siehst du deinen Arschengel, die, die wird dich so lange triezen bis du eine Grenze findest. Sie wird so lange weiter das Explorieren, ob du irgendwo eigentlich eine Grenze hast. Weiß nicht, bis sie vor deinen Augen irgendeine andere äh, durchnimmt irgendwie. Und so lange, es wird immer schlimmer werden so, ne? So... Ja, dann hat das natürlich, äh, das ist in der nächste Dealbreaker, Weihnachten auch nicht geklappt. Wollte sie zehn Tage bei ihren Eltern bleiben und du durfst sie natürlich nicht sehen. Ich sage, es ja, wird immer immer schlimmer. So, wenn ich das jetzt, das ist alles so lang hier. Ich, glaub, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengefasst, aber. Ja, aber ich denke schon. Gut. Ähm sie schrieb mal immer wieder, wie sehr sie mich vermisst, postete aber gleichzeitig irgendwelche Happy Instagram Stories und folgte neuen lesbischen Frauen. Was? Was noch? Was noch? Was noch? Wo sind deine fucking was Standards? <lacht> So, ähm, aber wie gesagt, ich zum größten Teil kenne ich das, ich habe so auch schon so einen Scheiß gemacht. Also natürlich ist es immer, immer ein bisschen anders, aber na, ist wie ist es ist. Ähm. So, ich habe mich grausam gefühlt in dieser Schwebe. an Glück hatte ich in dieser Zeit neue Freunde, die mich auch gefangen haben. Ja, jetzt kommst du mal raus. Super, das ist gut. Sie meinte anstelle, dass sie sich so freut, mich hoffentlich ganz bald wieder zu sehen und mir einen Kaffee trinken möchte. Ja, das ist aber immer so. Ich würde mich so freuen, dich zu so sehen, nur es findet einfach nicht statt. Es findet einfach nicht statt, ne? Deswegen sage ich ja immer wieder, ihr könnt Wörter da rein, da raus, spielt keine Rolle. Als ich mich dann distanziert habe, weil es mir echt schlecht ging, sehr gut, here you go, hat sich drüber beschwert und gemeint, dass er es sehr schade findet, dass er jetzt gar nicht mehr weiß, wie es mir geht. Ja, du sollst natürlich weiter Aufmerksamkeit liefern, aber bloß kein Commitment hier, ne? Herzchen hier und da. Zwei Wochen später bin ich wieder schwach geworden. Ja, gut, das. Dann guck mal halt, in so ein Off-Cycle rein. Ähm, dann habt ihr euch getroffen. Sie antwortete dann endlich nach, dass die Trennung die richtige Entscheidung war. Ja, aber du warst natürlich im Loop bleiben, ne? Und dass sie es auch vorher hätte sagen können, sorry, ich kam richtig verarscht vor. Und hast du gesagt, du möchtest sie nicht mehr sehen. Jetzt wirft sie mir vor, dass sie was ganz Wertvolles kaputt gemacht hast. Du hast hier gar nichts kaputt gemacht. Das hat sie alles gemacht. Weil sie gerne auch mit mir befreundet gewesen wäre. <lacht> ja, ich sag ja immer, die Nebenleistung von Beziehungen wenn man natürlich gerne mitnehmen. Das ist ja dieser ganze bindungsängstliche Mist. Na, ein bisschen Kuschel hier, Kuschel da, bloß kein Commitment. Befreundet sein, wobei sie sich überhaupt nicht freundschaftlich benimmt hier. Ich das, äh, hoffe, dass du dieses generöse Angebot ablehnst. Ich komme ein bisschen vor wie im falschen Film, für mich einfach so hin- und hergerissen, weil ich das Gefühl habe, ich kann mir selbst gerade gar nicht mehr vertrauen. Ja, das nennt man Liebessucht und das heißt, weißt du, was es das heißt, sollte man raus und alle Brücken da sich abbrechen. ist nur meine Meinung, du machst natürlich, was du meinst. Ich habe ihr dann auch gesagt, dass, es, dass ich jetzt sehr unempathisch von ihr finde, wie sie nach einer Trennung mit mir umgeht und auch manipulativ. Also ich finde es total gut, dass du das nochmal rauslässt, was du wirklich denkst, das ist anti abhängig das ist einfach sagen, was du denkst, am besten ganz ruhig und das machst du natürlich für dich, um das so loszuwerden, nicht, dass du jetzt denkst, das nützt dir irgendwas. Sie ist daraufhin richtig arrogant geworden. Ja, das darfst du natürlich kritisieren, darf man natürlich nicht. Sie darf alles, du darfst gar nichts. Ne? Ja, jetzt würde ich gerne aus der Sache lernen, hoffe, du kannst mir helfen. Ja, mach die fucking Kurse. Habe ich sie zu sehr unter Druck gesetzt? also meinetwegen hätte sie 50 mal mehr unter Druck setzen können. Das ist doch ihr Problem, wenn sie normale, ganz normale Beziehungsstandards als Druck empfindet, das ist nicht dein Problem, das ist ihr Problem. Ne? Was kann ich in der nächsten Beziehung besser machen? Noch viel, 50 mal härtere Standards. Lass dich nicht für blöd verkaufen. Ne? Eisenharte Standards, kann man dann irgendwann wieder lockern, wenn man das so integriert hat, aber für die nächste Zeit mach Modul 1, Modul 0, Eisenharte Standards, das kann ich dir raten. Schwank in einer Tour zwischen Emotionen, Trauer, Enttäuschung, Wut und weiß nicht so richtig, warum man sich das so extrem trifft. Ja, das ist immer so in diesen Beziehungen, das ist ganz normal, weil man so ständig verletzt wird und die alten Wunden aufgerissen werden. Weil ich ja eigentlich selbst wusste, was gewaltig was nicht stimmt. Ja, aber, mein Gott, ich finde auch solche Sachen durchgegangen. Also, wahrscheinlich bin ich etwas naiv gewesen. Naivität also war bei mir auch einer der größten bis heute nicht manchmal. Also nee, inzwischen habe ich es einen Griff, glaube ich. Ich war entsetzlich naiv früher. Ey, Naivität ist eines der größten Probleme, wirklich. Halt immer noch so lange an Dingen fest, die mir eigentlich nicht gut tun. yep Am meisten verletzt hat mich dieses mir Sicherheit geben und dann meinem Bauchgefühl, das was ist, verleugnen und plötzlich so unfair Schluss zu machen. Ist das mein Ego? Naja, du hast ja deinem Bauchgefühl auch nicht getraut, ne? Aber ja, das ist das Ego. Wie kann ich das beiseite legen? wenn das... Wie gesagt, ich kann dir nur raten, nicht nur die Videos zu gucken, mach mal ein Kurssystem. Ähm, das braucht natürlich Zeit jetzt, also ich meine, vielleicht äh, gehst du auch noch mal in Beratung oder so. Ähm, weil Das kann, die können, das sind schon so Crasher, diese Beziehungen. Das macht, man dich wirklich am Boden danach, ne? das ist ganz normal. Ne? Ich dachte wirklich, dass ich sei jetzt bereit für eine sichere Beziehung. Ja, ist leider ein längerer Prozess, ich habe auch mal gedacht, jetzt habe ich es verstanden und... Aber wenn du bereit wärst für eine sichere Beziehung, hättest du viel früher. Sichere Menschen setzen viel mehr Standards, ne? machen viel schneller. Oh, kein Schritt weiter. Rote Linie. Da gehst du rüber, ist es vorbei. Aber das wirst du lernen. Ich wurde Leider von der Realität eingeholt. Habe in mir mittlerweile wirklich eine Wut und Groll, die ich so gar nicht spüren mag. Habe mich jetzt bei einem Boxkurs angemeldet. Ja, super, finde ich gut. Hoffe, das geht wieder vorbei. Also auf jeden Fall geht es vorbei, aber es geht umso schneller vorbei je mehr du jetzt wirklich konsequent null Kontakt machst und sie nicht mehr in dein Leben lässt. ne? du das nicht mehr erleben müssen, erstens jedes Mal so enttäuscht zu werden. Ich glaube einfach, dass ich selbst einen massiven Anteil dran habe. Also du bist nicht schuld daran, dass du dich so verhält, ne? Aber du hast sie natürlich in deinem Leben gelassen. Das ist so dein Anteil, ne? Liebe Chip kurse habe ich gerade schon gestartet. Ja, wunderbar. Dann ist doch prima. Dann, ich glaube, da wirst du viel Antworten finde. Freue mich sehr, wenn du das Thema auf deinem YouTube-Kanal behandelst. Hiermit gemacht. In diesem Sinne, schönen schön Tag noch und wir sehen uns bald wieder.